Als. Oben schon. Bestand, ja. was ist der rum Alex. Da oben Das ja. Wo ist er? Nehmen wir Keine Ahnung, <lacht> <Keine> Ahnung. <lacht> wo wir wegkommen, laufen wohl da ist er! Es war's mit Laufen, Philipp. Ich versuch's, das ist dir, Herr Kommand. Das ist dann doch zwar im Norden da jetzt da müssen wir richtig das dumm laufen, da Ah, ja Das hab wir nicht einmal gesehen Er ja, ist da unten. Was? Der ist Weiß, hey, hey. Wann? Ich weiß Kommt doch einer. Geist an uns. Sahne, <tum> wieso? <tum Verfster> die Höflich. Höflich. Höflich. Höflich. Die schießt die hauf hin und kurz ab. Und das weiß Rot. Halt. auch, also, macht ihn hin. Trennt irgendwie Brennt So, was ist So, was Ja. Ich hab nicht nachgeladen gehabt! Ich bin doch hinter dem Nein, ist doch links gegangen. Ich ihn. Ja, hier ist hinter Baum. Ja. Headshot. Okay. Bye bye, Man ich wort. Ja gut, war eine schöne Runde, ich komm nicht beklagen. Ah, noch nicht. Da ist ein Ding rum. Schaut aber ja. sie mir alles auf, sie mich gesehen hat, nämlich Richtig, sie kann komplett geswitcht sein Ich bin halt relativ auf Waterhead-Trainer Der ist hinter mir! Hey, der ist hinter dir! Danke Easy Bonham, Claire. so macht man das Hey, ich bin an dem vorbeigelaufen und er, er hat mit seiner Shotgun daneben geschossen, der Lustige Weißt nice du? Der ist direkt vor mir. Die sind einfach. Oh, Boah, okay, der ist weg. Ich bin so schwer, um mich Aber hey, meinen ersten Ball-Lamp-Knabb ich schon. Das ist halt echt gut, geblendet und gefällt, leider. Er frennt, er hat schon frennt eigentlich. Ich weiß, es wäre wahrscheinlich gegangen, wir werden wahrscheinlich noch drüber leben. Ich weiß. Nice, dann kannst du mich hier wieder aufhören. ich hab dich gesehen. Headshot. Down. Is dead? Ja, aber kein nicht